Dein Norden, Deine Wahl Wahlprogramm der Alternative für Deutschland für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai 2022 Einleitung gesprochen von Jörg Schock Liebe Mitbürger in Schleswig-Holstein, wir als Mitglieder der Alternative für Deutschland werben mit diesem Programm zur Landtagswahl am 8. Mai 2022 um ihre Unterstützung. Die politischen Entscheidungen der letzten zwei Jahre, die im Bund, aber auch in den Ländern getroffen wurden, haben Deutschland, aber auch Schleswig-Holstein, in besonderem Maße ärmer, unsicherer, unsozialer, undemokratischer und vor allem unfairer gemacht. Und das nach wertvollen Jahrzehnten der deutschen Geschichte, nach den Erfahrungen zweier Diktaturen und nach der patriotischen Aufbruchsstimmung 1989-90. Die Freiheit steht auf dem Spiel, die Menschenrechte und unsere Verfassung. Unverzichtbare Grundlage für das demokratische Miteinander in Schleswig-Holstein. Der Rechtsstaat muss wirksam durchgesetzt werden, um den erkennbaren Vertrauensverlust vieler Bürger zu begegnen. Wir treten als AfD in Schleswig-Holstein an, um immer engere Meinungskorridore durch offene Diskussionen zu überwinden und konkrete Lösungen anzubieten und umzusetzen. Wir, die Alternative für Deutschland, stehen für die Freiheit ein. Die Freiheit ist der Grundwert, ohne den kein gesellschaftlicher Fortschritt erreicht werden kann. Diese unsere Freiheit ist durch weit überzogene Regierungsmaßnahmen akut bedroht, durch hektisches und konzeptionsloses Politikmanagement zur Eindämmung einer Krise, die vorwiegend hausgemacht ist, und Deutschland, wie auch Schleswig-Holstein, zu ruinieren droht. Meinungsfreiheit und Selbstbestimmung bleiben dabei auf der Strecke. Ausgangsbeschränkungen, Versammlungsverbote, die massive Einschränkung sozialer Kontakte und die landesweite Schließung ganzer Bereiche und Branchen haben unserer Wirtschaft schwerer geschadet und unsere Gesellschaft tief gespalten. Die teilweise brachiale Durchsetzung der Verbote und die weitgehend unkritische Begleitung durch die etablierten Medien haben zu einer Atmosphäre gegenseitigen Misstrauens, der Angst und Resignation geführt. Wir, die Alternative für Deutschland, wollen den Menschen ihre Freiheit zurückgeben, sofort und uneingeschränkt. Die Freiheit ist kein Privileg, sondern ein nicht verhandelbares Grundrecht. Wir, die Alternative für Deutschland, treten zu dieser Landtagswahl an, um den Menschen nach vielen Monaten der Angst- und Panikmache durch Regierungen, Experten und allzu angepasste Journalisten neue Zuversicht zu geben. Wir treten an, um den Menschen ihre im Grundgesetz verbrieften und garantierten Rechte endlich wieder zurückzugeben. Wir, die Alternative für Deutschland, treten an, um den Menschen in Schleswig-Holstein wieder eine laut vernehmbar Stimme zu geben, indem sie in direkter Mitbestimmung über die Geschicke ihres Landes entscheiden können, denn sie sind der wahre Souverän dessen Volksvertretung, das Landesparlament, wieder zum zentralen Ort politischer Willensbildung und politischer Beschlüsse werden soll, die sich an der Wirklichkeit orientiert und nicht an Ideologien. Die Alternative für Deutschland tritt im schönsten Bundesland der Welt in der ökonomisch und kulturell so bedeutsamen Landbrücke zwischen Mittel-, Nord- und Osteuropa an, um der gebeutelten mittelständischen Wirtschaft wieder die Perspektive zu geben, die wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand für alle ermöglichen. Dabei stets auf echte Nachhaltigkeit achtend. Wir stehen für den besonderen Schutz der Familie vor staatlichem Zugriff. Wir stehen für ein Bildungssystem, das die Freiheit der Wissenschaft respektiert. Ein Bildungssystem, das nicht nur die akademischen Berufe, sondern auch besonders das Handwerk stärkt. Wir stehen für eine Politik, die der Familie dient und die die richtigen Antworten auf dem demografischen Wandel und dem Fachkräftemangel bietet. Wir stehen für ein sicheres Schleswig-Holstein, in dem der Schutz der Menschen wichtiger ist als Ideologien und verlogene Utopien. Freie Bürger sollen in einem selbstbestimmten Leben über ihren individuellen Weg entscheiden können, und nicht durch einen gängelnden Staat mit überbordener Bürokratie zum Befehlsempfänger degradiert werden. Wir stehen für den Schutz des Eigentums, für ein Ende der unsinnigen Energiewende, die unsozial, da kaum mehr bezahlbar ist und unsere wirtschaftliche Basis zu zerstören droht. Wir wenden uns gegen die Verkehrswende, die an der Lebenswirklichkeit der Bürger vorbeifährt. Wir stehen an der Seite unserer Landwirte die als freie Unternehmer für unsere guten Lebensmittel sorgen. Sie sind es, die ihren Boden, ihre Tiere, ihre Früchte am besten kennen und sorgsam damit umgehen. Ihr Unternehmertum wollen wir wertschätzen und bewahren. Ihr Beitrag zu unserer gewachsenen Kulturlandschaft ist unverzichtbar. Die Menschen in unserer Heimat Schleswig-Holstein, dem mehr umschlingenden Land der Horizonte, verdient es, in einem freien Land zu leben. Sie verdienen es, sicher zu leben. Für die Freiheit. Für Schleswig-Holstein.